Zur Überraschung wird das nächste Video nicht in Deutschland stattfinden. Ich werde Deutschland erstmal verlassen. So, wohin es geht, das könnt ihr erraten. Mit einem Daumen nach oben und mit einem Kommentar, wohin es geht. Kröne ich irgendwann den Gewinner, der richtig geraten hat und er bekommt von mir ein Supplement-Paket meiner neuen Supplement-Reihe, Nahrungsergänzungsmittel-Reihe. Ja, werde ich für ihn explizit fertig machen. Der Gewinner wird im nächsten Video bekannt gegeben, falls es denn jemand richtig erraten hat. Ja, Ganz, ganz klar stelle ich ein schönes Dreierpaket zusammen für ihn. Ja, Der wirkungsvollste Nahrungsergänzungsmittel, vier bis fünfmal so effektiv wie alle anderen, habe ich in Studien basiert, alles schon bewiesen im letzten, vorletzten Video. So, heute geht es aber um ein anderes Thema, um die gesündeste Frucht meiner Meinung nach, ich habe mich lange überlegt, gesträubt und so weiter das Video zu machen, aber ich habe sie tatsächlich gefunden, da es eine Frucht gibt, die ganz viele Dinge kann, die alle anderen Früchte eben nicht können. Vergleiche sind immer am anschaulichsten. Wenn ihr euch fragt, was sind so die gesündesten Früchte, dann fällen sicherlich den meisten die Bärenfrüchte ein. Ja? Einer der bekanntesten ist sicherlich die Heidelbeere. Ja. Schauen wir uns die Kapazität an, ja, um Superoxidradikale zu puffern, ja, dann ist jene sogar unangefochten, ja, diese Heidelbeere. Wenn wir diese jetzt aber mit dem Granatapfel vergleichen, jetzt, jetzt habe ich es verraten, ja, wie beide unsere Stickoxide im Körper beschützen, ja, wie wichtig sind für unsere Immunantwort die Stickoxide, für die Reizweiterleitung sowie für die Muskelsteuerung. Nach 100 Milliliter Blaubeersaft, ja, in einer Radikallösung überlebten noch 30% Stickoxide darin. Ja? Vorher 20%, das heißt eine Steigerung um 10%. Ja? Das heißt, man benötigt 100 ml Blaubeersaft, um 30% der Stickoxide am Überleben zu halten. Ja? Zum Vergleich der Granatapfel, der einen höheren Wert erreicht, ja? und zwar mit nur einem Milliliter, und zwar 40% Überlebenschance, vorher Blaubeersaft, 30% Prozent überleben schon und 100 Milliliter, das heißt mehr als 100 macht mal so stark in dem Sinne. Ja, Das geht auch noch weiter. Ja, So bei 30 Mikroliter Granatapfelsaft entspricht ca. 1000 Mikroliter Blaubeersaft, sehen wir hier. Also, das ist schon wirklich sehr signifikant, wenn man sich überlegt, wie gesund die Blaubeere doch sich und wirklich haushoch unterlegen ist. Vergleichen wir das Ganze mal mit anderen Pflanzensäften. Ja, wir sehen wir zum Beispiel, bei 300 Mikrogramm ist hier gerechnet. Ja, das heißt nochmal dreimal mehr, wie gerade bei dem Blaubeersaft in dem Sinne. Und wurde verwendet, Ja, die verschiedene Säfte ca. 40% bei 300 Mikrogramm ja, für Traubensaft. Das heißt, der Granatapfel mit einem Mikrogramm geschafft, was der Traubensaft bei 300 schafft. Das heißt, eine 300 mal so potent ist. Rotwein ja, ca. 200 mal. So potent ist der Gra Granatapfelsaft, ja. Robert Franz sagt, das ist das gesündeste Getränk. Ich würde eher sagen, nicht. Es ist eher der Granatapfel, tatsächlich, der Granatapfelsaft, frisch gepresst, ja. Und es geht auch noch so weiter, Orangensaft sehen wir hier ebenfalls, ebenfalls 300 Mal so schwach wie der Granatapfelsaft und natürlich der Weißwein auch hier stark unterlegen, ja. Gut, ich denke, das reicht, um Einblicke zu bekommen, wie mächtig er überhaupt ist, ja. Wie ich ihn täglich konsumiere, das seht ihr ganz einfach hier. Ihn zu schälen kostet mich leider sehr, sehr viel Zeit und ähm, danach muss man auch meistens irgendwie renovieren oder so. Und deshalb die Sache, ich habe mir ganz einfach eine Presse gekauft und damit kann man sehr, sehr leicht in wenigen Minuten ein ganzes Glas voll mit Granatapfelsaft pressen. Und das tue ich jeden Tag. So presse ich zwei, drei Granatapfel jeden Tag, je nach Größe. Und das sind auch ungefähr so die Mengen ein Glas voll, mit der die besten Erfolge erzielt werden konnten in wissenschaftlichen Studien. Bekannt ist aber der Granatapfel für seine arterienfreiräumende Eigenschaften. In einer Studie wurde bewiesen, dass es im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Granatapfel nach drei Monaten zu einer 35-prozentigen Verbesserung kam der Durchblutungsverhältnisse. 2013 eine weitere Studie, die bewiesen hat, dass die Arterienwanddicke stark beeinflusst wird bei der regelmäßigen Einnahme von Granatapfelsaft. Man sieht hier, nach einem Jahr stieg sie signifikant an. Hingegen beim Granatapfelgruppe nimmt sie stetig ab, und die Arterien werden immer weiter gereinigt. Auch die Fließgeschwindigkeit nahm ab, da die Arterien jetzt freier sind und daher nicht mehr so viel Druck aufgebaut werden muss vom Körper, um die gleiche Menge Blut in die Organe zu transportieren. Das verifiziert nochmal die Aussage, die besagt, dass die Zellwandverdünnung, also Zellwandverdünnung, ja, nicht Verdünnung, <lacht> durchaus eintritt beim Renatapfelsaftverzehr. Auch PON1 ist ein Enzym bei Säugetieren, welches die Hauptkomponente des HDLs ausmacht. Ja? Wir kennen alle LDL, HDL. Ja? Wichtig ist immer das Verhältnis davon, ja. Also nochmal von neuem der Satz, PON1 ist ein Enzym bei Säugetieren, welche die Hauptkomponente des HDL ausmacht und ihm die antisklerotische Wirkung zugute geschrieben wird. Das ist die Hauptkomponente, warum HDL so gesehen so gesund ist, ja, für im Körper, in einem gesunden Verhältnis natürlich zum LDL, ja. Das heißt antisklerotisch, heißt Arteriosklerose, das heißt Verkalkung der Arterien, damit antisklerotisch, das heißt Aufhebung der Verstopfung der Arterien, ja. Wird ihm zugeschrieben. Und diese wird ebenfalls erhöht, bei Diabetikern, ja, wieder auf einen Normalwert gebracht. Und diese ist ebenfalls erhöht, natürlich vor allem bei Diabetikern, ja, ganz, ganz klar. Wieder, und diese wird dann natürlich auf einen Normalwert wieder gebracht ja, das ist wirklich erstaunlich, sehen wir hier in der Studie. Auch der oxidative Stress konnte auf ein Minimum reduziert werden. Was ich sehr erstaunlich finde, dass der Zuckeranteil recht hoch ist, ja, aber er trotz sehr potent Krebszellen töten kann. Dazu der Vergleich einmal dass sie genauso viel Zucker hat wie ungefähr eine Banane. In der Studie von 2005 wurde festgestellt, dass Obst zu bestimmten Mengen hinderlich sein kann beziehungsweise förderlich für die Krebsweiterentwicklung in einem Organismus. Das hängt natürlich damit zusammen mit dem hohen Zuckeranteil und das natürlich dem hohen Nahrungsangebot für die Krebszellen. Es wurde sogar gesagt in der Studie, dass der Effekt bei Bananen am stärksten war. Natürlich logisch, weil sie natürlich auch am meisten Zucker enthalten. Wenn wir das Äquivalent zum Granatapfel sehen, ja, da muss man uns aber anschauen, dass der, obwohl der zuckerhaltige Saft ja natürlich extrem gut für die Krebszellen als Nähr Nahrungsquelle diente, ja, aber trotz dessen, ja, das hohe Nahrungsangebot im Saft, die Krebszellen enorm zerstört worden sind. Ja? Und das hängt natürlich mit der enormen Vielfalt der sekundären Pflanzenstoffe, die sonst in keiner Frucht so konzentriert im Ausmaß sind. Ja? Weil diese Bewirkung wurde letztendlich in noch keinem Fruchtsaft getestet, ja? beziehungsweise bewiesen, dass sie wirklich so stark die Krebszellen eindämmt, trotz des hohen Nahrungsangebots des Zuckers. Wegen seiner enthaltenen Phytoöstrogene blockiert es die Rezeptoren im Körper ja? und es kann so weniger körpereigenes andocken, ja? Östrogen. Diesen Sachverhalt sieht man hier dargestellt, ja, dass der Spiegel sinkt des Körpereigenen. Ja, das heißt, die Rezeptorenaktivität für das Körpereigene. Das heißt, der Spiegel wird gesenkt, wenn er zu hoch ist, ja, das, weil das andere eben andockt von dem Granatapfel. Und des Weiteren, wenn der Spiegel zu niedrig ist, dockt das weiter trotzdem an und erhöht dann Spiegel wieder. Das heißt, wenn er zu hoch wird, wird er runterreguliert, wenn er zu niedrig ist, wird er hochreguliert. Das heißt, immer auf einen Normalwert hinstrebend. Man sieht auch wirklich in zahlreichen Studien, dass ein niedriger Östrogenspiegel korreliert positiver ja, mit verringertem Brustkrebsrisiko. Ja. Und auch hier nochmal die Brustkrebsabstörende Wirkung von dem Granatapfelextrakt bzw. Saft ja, auf die Krebszellen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Mittel gegen Malaria. Das ist eine bestimmte Pflanze. Ja, Das ist wirklich die Königsdisziplin, sage ich so, sozusagen. Das ist auch mein erfolgreichstes Video sogar gewesen, wo ich das vorgestellt habe. Der Beifuß, 350.000 Aufrufe, habe ich erzählt, dass es 98% der Krebszellen tötet. Und das kommt eben auch dem Granatapfel zugute, dass er eben Malaria... Eindämmt, ja. Man sieht hier, je mehr Granatapfelsaft verzehrt wurde, desto weniger wurde die rote Blutkörperchen befallen, ja, und sie blieben sozusagen unversehrt. Und das ist wirklich Wahnsinn. Man sieht hier auf was für ein Maße schon fast völlig unversehrt blieben sie, wenn man noch genug davon konsumiert. Das schafft sicher keine Frucht. Auch vor Alzheimer macht diese Frucht keinen Halt. Ja, sehen wir hier in dieser kostenpflichtigen Studie, beziehungsweise es sind fast alle Studien aus diesem Video kostenpflichtig. Wurde klar gemessen, dass Mäuse, ja, die ein 50% verringertes Risiko hatten, Beta-Peptide im Gehirn anzulagern. Das sieht man hier auch in diesem Kontext, ja, dass die Mäuse viel, viel weniger Zeit benötigen, um bestimmte Stellen und Orte wiederzufinden. Das hatte ich bisher noch bei keiner Frucht in irgendeinem Ausmaße gefunden. Meistens sind Kräuter dort involviert, aber Früchte meistens nicht, aber diese schon. Kommen wir bisher zum letzten Punkt, was ich bisher noch bei gar keiner Frucht beobachten konnte. Und zwar, normal kennt man es nur von Kräutern, ja, zum Beispiel die Wundheilung, ja. Das heißt zum Beispiel ähm, will, äh, spitzwegerig, breitwegerig und so weiter, das kennen wir alles, ja. Aber dass das nochmal bei Früchten bewiesen worden ist, das ist Premiere. Cetrimidae ja, ist ein Antiseptum, welches stark antibakteriell wird und natürlich auch der Wundheilung sozusagen ja, zugute kommt. Ja. Und man sieht hier, dass der Granatapfel ja, wie diese Salbe ebenfalls extrem gute Eigenschaften aufweist, in dem Sinne doppelt so schnell die Wundheilung beschleunigt. Ja. Das heißt, wie die normale Kontrollgruppe hier in schwarz, ja, die Granatapfelgruppe in rot und das Antiseptum hier gepunktet. Und man sieht hier, dass der Granatapfel sehr, sehr, sehr ähnliche Wirkung hat mit dessen. Das heißt, eine Art Antik bakteriell wirkt, ja, obwohl es so ein hohes Nahrungsangebot wie wieder wirkt. Und damit ist er absolut für mich ein absoluter Anneskönner. Ja, ich habe jetzt Punkte hier nahegelegt, die normalerweise von Früchten nicht so erfüllt werden. Also alles, was die anderen Früchte können, kann der Granatapfel auch und das eben noch on top. Und dafür macht er mich wirklich zur Königin der Früchte, muss ich ganz klar sagen. Ich habe sehr, sehr lange überlegt und ich muss ganz klar sagen, es gibt keine andere Frucht, die dem überlegen ist. Und solche Eigenschaften aufweist und so ein hohes Potenzial für die menschliche Gesundheit aufweist. Ja, ja wie gesagt, ihr könnt sehr gerne auch den Granatapfel in eure Ernährung integrieren, ja, wie ich es tue. Mit dieser, wie gesagt, ich mache, mache es mit dieser Presse und nehme dann halt einen Saft davon jeden Tag. Und es bekommt mir wirklich, wirklich wunderbar. Ja. Das war es wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte euch wieder helfen, eure Gesundheit zu optimieren. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ein aber natürlich da und ob da wir noch die Glocke drücken, ist ganz, ganz wichtig, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video rauskommt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Rufigern am Limit. Ciao.